Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Leute, wir schreiben die Folge 16 mittlerweile der Philosophischen Tril Trilogie. Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik auf dem Gleichsatzkanal. Es freut mich, dass wieder zahlreiche Aspiranten den Weg hierher gefunden haben. Sie werden belohnt mit einer Besprechung der äh, relevanter Textstellen zum Thema mit dem der Zusammenhang all dieser Angelegenheiten äh, erläutert wird. Gustav Gerber am Start, äh, mit dem wir, soweit ich weiß, die letzte Folge beschlossen haben, nein, egal. Die Gattungsbegriffe als die allgemeineren sind besonders unvollkommen, sofern man immer mehr abstrahieren muss von den Besonderheiten, um sie bilden zu können. Wie wenn man Gold und Silber unter die Gattung Metall bringt. Sie kommen eben nur der Benutzung durch die Sprache zugute, welche durch sie zur schnellen Verständigung geschickter wird, also wir hören äh, schon Gehörtes. Äh, hier ein äh, sehr treffender Vergleich, was allgemein äh, die Verallgemeinerung bewirkt, es wäre als wenn man Gold und Silber unter die Gattung Metall bringt. Also, ganz und gar nicht dem gerecht wird, um was es sich handelt, äh, weil äh, der allgemeine Begriff in, in der Hinsicht äh, unangebracht ist oder in vieler Hinsicht. Es gibt äh, wohl kaum, äh, es gibt schon Fälle, wo diese Klassifikation zutreffend ist, aber es würde sich äh, diese, diese namensgebung würde sich sehr gut äh, für betrügereien eignen, äh, wenn wenn jetzt zum beispiel nochmal angenommen in einer äh, in einer erbschaft würde von einer von metallen äh, die rede sein äh, und ansonsten äh, wird nichts vererbt, dann, dann äh, werden die Erbberechtigten unter Umständen dann die Erbschaft ablehnen, weil sie an Metallen ja nicht interessiert sind äh, und wissen gar nicht, was ihnen entgeht, weil äh, Metall ist äh, zutreffend, wurde vom, äh, vom Notar, also hier sind wir eher in einem in einer Romanfigur, aber nur mal um die Sache zu verdeutlichen und äh, wüssten die Erdberechtigten, dass es sich um Gold und Silber handelt, dann hätten sie natürlich diese Erbschaft angenommen. Und solche Allgemeinbegriffe, Pauschalisierungen äh, sind Mittel der Manipulation, in dem einfach äh, Sachen nicht angesprochen werden können, äh, aber doch in der Ver Verallgemeinerung äh, äh, drin sind, äh, wenn es dann äh, heißt, man wird zur Verantwortung gezogen, warum haben Sie uns da nicht aufgeklärt, ja, ich habe Sie doch aufgeklärt, ja von Metalle, äh, wurden hier angeführt. Ja, aber sie hätten doch Gold und Silber reinschreiben müssen. Und so ist es mit anderen äh, Verallgemeinerungen auch. Es ist nicht, es ist nicht direkt gelogen, äh, weil der Allgemeinbegriff äh, das dann ja auch umfasst und dann kann man sich in der Hinsicht, kann man sich dann rausreden, aber die äh, äh, manipulative Absicht, die, ja, die ist nicht immer ersichtlich, also äh, da kommt so manch einer eine sehr glaubwürdig daher, aber hat doch ach wie sehr den Schalk und Schlimmeres im Nacken. Also, diese Unvollkommenheit ist... Äh, der Begriff der Unvollkommenheit ist jetzt auch nicht so treffend, weil um Vollkommenheit geht es da nicht. Es geht hier um äh, Wahrheit in dem Sinne, dass eben Interessen erwartet äh, werden, äh, gesucht sind, und andere eben äh, gegenteilige Interessen vertreten. Und um, darum geht es, dass äh, niemand übervorteilt wird durch die ganze Geschichte. Nicht um irgendeine Erkenntnis, äh, wie an sich etwas äh, sich verhält in irgendeinem äh, idealen Himmel sondern es geht um ganz konkrete Interessen, um einen Nutzen, äh, der wie auch immer schnelle Verständigung, äh, hinter, hinter dem Interessen äh, stehen und Zwecke und Bedürfnisse. Und die werden befriedigt oder eben nicht. Und das ist der Punkt, dass die Dinge so geregelt werden, dass diese Übervorteilungen nicht oder weniger stattfinden können, indem einfach Leute ein Gespür für Fragwürdigkeiten, die sich gerade in Begriffen verstecken, entwickeln. Jetzt kommen wir zu einem ehemaligen Münchner, der gestritten hat für seinen König Ludwig, der ihm Asyl gewährt hat, ob seiner Händel mit dem Papst und äh, bekannter Spruch, äh, verteidigst du mich mit dem Schwert, so verteidige ich dich mit der Feder, soll Ockham gesagt haben. Aber das nur am Rande, äh, hier, jetzt nicht unbedingt ein Zitat von Ockham, aber so ungefähr in der Nähe. Eicher Greindl, Fossenkohl, Willi, das Risiko modern zu denken, Neuauflage, Nominalismus nach wie vor, modern, ein modernes Denken, wurde auch äh, zu seiner Zeit als Philosophia moderna, soweit ich weiß, bezeichnet. Also, philosophische Irrtümer entstehen häufig dadurch, dass abstrakte Begriffe so verwendet werden, als würden sie etwas Reales bezeichnen. Und äh, hier kann man ohne weiteres dieses philosophische streichen und dahingehend verallgemeinern, dass eben Irrtümer Missverständnisse oder auch äh, ein Schwindel äh, der Methode nach so entsteht, dass abstrakte Begriffe so verwendet werden, als würden sie etwas Reales bezeichnen. Und äh, damit kann man sehr viel ausrichten, bewirken, beeinflussen, einfach indem man das ist eigentlich das Werk der Zauberer, Dinge zur Existenz zu bringen, die es gar nicht gibt. Und den, das Publikum glauben zu machen, es wäre etwas vorhanden gegeben, das aber nur in ihrer Vorstellung existiert. Und nach, dieser, nach diesem Kamm, möchte ich sagen, viele aktuelle Politikerreden geschert, bleibt nicht mehr viel übrig, wenn man da all das, wo was sich in abstraktiven Gefilden bewegt, herausstreicht, was dann noch an Realität übrig bleibt, das äh, dürfte äh, nicht mehr äh, keine äh, große Glaubwürdigkeit mehr stützen. Also wenn äh, niemand wissen will, wie man jemand anderen äh, mit äh, mit Worten über den Tisch zieht, dann ist hier die Methode, man muss abstrakte Begriffe so verwenden, als würden sie etwas Reales bezeichnen und die Leute Glauben machen, dass es so etwas gibt und in der Hinsicht ist die Realität, allein die Realität oder wenn von Tatsachen die Rede ist, so in der Richtung, das ist, äh, damit wird, äh, ein Großteil des Schwindels abgedeckt, wo Leute in einem Glauben gehalten, fast, ein, fast schon einem religiösen Glauben gehalten werden, dass, dass die Verhältnisse im Griff sind, weil man sie ja, äh, äh, weil die sogenannte Realität äh, ja auch dem äh, rational und verstandesmäßig äh, fassbar ist, man zutreffende Aussagen machen kann, die eben durch Realitäten verbirgt sind. Und so funktioniert das, die ganze Schose wir kommen zur nächsten nummer 90 vertritt man die ansicht dass die wörter ihre bedeutung mit sich führen so kann man gar nicht angeben wieso eine bedeutungsanalyse auf schwierigkeiten stoßen sollte das hatten wir schon mal dass aufgrund dieser natürlichen, äh, spontanen Ide Identifikation von äh, Wort und Sache, so wie man im Kindesalter die Sprache äh, lernt. Das ist ein Schaf, das ist ein Buch. Äh, wenn diese Identifikationsmethode beibehalten wird, da äh, gibt es keinen Grund an etwas zu zweifeln, dass das nicht so wäre. Es ist das Selbstverständlichste von der Welt. Hier äh, gehen Sie zur Tür. Jeder weiß, was gemeint ist. Eine Tür ist eine Tür und nichts anderes. Es gibt nicht... Äh, es gibt keinen Grund dafür, hier eine, eine Bedeutungsanalyse zu betreiben, weil ja die Frage der Bedeutung gar nicht gestellt wird. Die ist ja selbstverständlich. Die Bedeutung einer Tür ist, dass hier das Loch ist, durch das man gehen kann. Das Fenster ist ein Loch, durch das man nicht geht, sondern da müsste man, durch, durch das man klettern müsste. Und wenn die Frage nach einer Bedeutung und auch des Interpretatorischen Spielraums äh, auch äh, gar, gar keine Frage nach einer Begriffsbildung aufkommen kann, dann ist klar, dass äh, niemand äh, auf die Idee kommt, weil das ja der nächste Schritt wäre, dass es bei so einer Bedeutungsanalyse dann auch Schwierigkeiten gibt. Geben kann. Da gibt es natürlich äh, gibt's dann diese, diese äh, Oberschlaumeier, die dann meinen, dass man äh, das einfach äh, eine Tür eine Tür bedeutet und damit äh, sich aus der Bredouille zu retten. Das ist natürlich derselbe Unfug, weil Bedeutung äh, heißt, äh, dass man es mit einer vom Subjekt ausgehenden Anerkennung oder Aberkennung äh, verwerfen oder annehmen zu tun hat, Affirmation oder Negation. die sich nicht verobjektivieren lässt, wenn nicht der ganze Bedeutungsbegriff sinnlos sein sollte, weil es sich dann eben um Wissen handelt. Dann brauche ich, brauch ich keine Bedeutung, wenn alles sowieso gewusst wird und einwandfrei feststeht. Und nicht anders mit den, mit den Wertbegriffen, die, da hat es auch Schlaumeier gegeben, die wollten dann den Wertbegriff, die Werte verobjektivieren und das Problem für äh, nicht existent äh, erklären. Wert und Bedeutung ist etwas, äh, wenn es einen Sinn machen soll, muss das eine Sache des Subjekts sein. Und mit, mit äh, einer Sache des Subjekts ist äh, die Ob Objektivierung ausgeschlossen. Zumindest auf logischem Weg der Allgemeingültigkeit. Selbstverständlich kann, kann, können zwei oder drei oder von mir aus tausend äh, Leute auch äh, äh, unter einer bestimmten Sache dieselbe Bedeutung äh, äh, beimessen. Jetzt äh, nicht in, in, in allen Ebenen, aber eben, äh, eben, eben, eben der der Definition einer Türöffnung äh, im Zimmer und dergleichen da zustimmen, äh, ohne jetzt da groß irgendwelche Zweifel zu sehen. Aber äh, das hat nichts mit äh, logischer Allgemeinheit und äh, einem an sich sein, objektiven, abs absoluten an sich sein zu tun. Die nächste Nummer... Wieder Wolfgang Stegmüller. Universalienproblem heute und jetzt aus dem Jahr 1965. Das Wirkliche stellen wir dem Scheinbaren gegenüber. Ein behauptetes Wissen oder eine behauptete Erkenntnis wird durch den Hinweis außer Kraft gesetzt, dass das vermeintlich Gewusste oder vermeintlich Erkannte gar nichts Wirkliches ist dass der Behauptende einem Schein erlegen ist. Und äh, um so etwas Scheinbares handelt äh, es sich, äh, wenn, wie oben angesprochen, äh, Politiker abstrakte Begriffe so verwenden, als würden sie etwas Reales bezeichnen. Da... Das ist alles nur scheinbar. Scheinbar hat der Politiker recht. Scheinbar kann man ihm vertrauen und was dann nicht scheinbar ist, dass wenn die Wahlen dann vorbei sind, dass dann ganz andere Behauptungen gelten als vorher. Oder eben einfach, das nicht gemacht wird, da gibt es dann alle möglichen Gründe der Koalitions-, was war mit dem Koalitionspartner nicht zu machen und so weiter. Aber das Prinzip der ganzen Angelegenheit ist, einen Schein zu verbreiten, den Schein eines glaubwürdigen Politikers der äh, es versteht, äh, seine Begriffe so zu gebrauchen, dass möglichst viele Leute angesprochen werden. Oder zumindest solche, von denen man annimmt, wie, äh, wie der, wie ich mich, äh, Franz Müntefering, kann ich mich erinnern. Ähm, da ist dann die Grenze dessen, über was gesprochen wird, was noch vermittelbar ist. Da wird dann fiktiv ein, ein, ein Niveau äh, in den Raum gestellt, über das hinweg etwas nicht mehr vermittelbar ist und, da, und deswegen dann schon äh, wegfällt, irrelevant ist. Ähm ja, soll es das schon gewesen sein? Also, dieser, äh, dieses ganze Gerede von äh, Wirklichkeit äh, dient dazu, äh, ein, äh, diesen Schein äh, zu leugnen. Dass es sich eben nicht nur äh, scheinbar, äh, scheinbar ist, die EU jetzt äh, bereit äh, Sanktionen gegen Belarus auszusprechen, wo so, man sieht die Nachrichten und kommt äh, zu diesem Urteil. Aber es passiert nichts. Diese Sanktionen, die sind im Grunde genommen lächerlich, äh, bewirken nichts. Der, dieser Lukaschenko macht weiter, was er will. Und äh, der Zuschauer, das Publikum äh, gewinnt so, so, äh, scheinbar den Eindruck, es wäre informiert und könnte, könnte da mitreden, ist da praktisch mit dabei, wird, wird womöglich noch über, über Twitter alle zehn Minuten von ihrem Abgeordneten da verständigt, der da äh, irgendeinen Senf absondert, äh, bis hinauf zu äh, Donald Trump hat das äh, scheinbar sehr intensiv betrieben, diese Propaganda mittels äh, Smartphone. Aber das ist alles nur eine Scheinwelt und diese Scheinwelt ist nur möglich aufgrund dieser Abstraktionen, das heißt, äh, irgendwelche Reden, in denen so getan wird, als würde es sich da um Realitäten handeln. Die aber alle sehr fragwürdig sind. Es sind äh, im Grunde genommen Spekulationen, die da angestellt werden, von denen man glauben soll, es handelt sich da um harte Fakten. Wir kommen zum nächsten Punkt. Äh, Wilhelm Wundt, der Mann, der die Psychologie aus der Philosophie befreit hat, äh, möchte man sprechen. Äh, ein kurzer Blick. Oh, oh, noch fünf Minuten. Ja, da der, der, der ist die Nummer, ist noch drin. Ich beginne mit der Vorlesung. Es muss die Unabhängigkeit des Gegenstandes von unserer Auffassung nachgewiesen werden. Hierin besteht die Hauptaufgabe der tiefer eindringenden Forschung. Der Schein ist zu scheiden von dem, was nicht Schein ist sondern in aller Erfahrung als gegeben bewährt wird. Wer sich nur durch dieses Gegebensein unter den wechselnden Bedingungen der Erfahrung das wirkliche Sein als solches bewährt, kommt mir hier komisch vor, so gibt es wird, äh, muss das äh, heißen, wird nur durch dieses Gegebensein und seine Wechselbedingungen der Erfahrung das sein als solches bewährt, so gibt sich umgekehrt der Schein dadurch zu erkennen, dass er ein wechselndes Sein ist, welches der Prüfung nicht unverändert standhält und wenn daher keine Wirklichkeit zuerkannt wird. Ähm, ja, das Interessante ist daran, dass äh, trotz dieser ähm, scheinbar hier selbst so bezeichnenden tiefer dringenden Forschung dem guten Wilhelm nicht klar ist, dass es sich bei seiner Wirklichkeit eben auch um einen Schein handelt weil die Unabhängigkeit des Gegenstandes von unserer Auffassung nicht nachgewiesen wird. Die gibt es nicht. Dazu müsste es ein, eine wertfreie, eine nicht subjektive und das heißt nicht ohne ein Subjekt, stattfindende Beobachtung, Beurteilung, Reflexion, was weiß, was weiß ich, äh, geben, dass äh, seine Erinnerungen ausschalten kann, sein, sein Bewusstsein im Grunde genommen ausschalten kann. Äh, diese, diese Objektivität, äh, eben alle diese Subjektivitäten vergessen zu können, äh, ist ja... Äh, ist ja bis auf den heutigen Tag wird ja daran geglaubt, dass so etwas möglich ist. Und das, äh, äh, dem kann ich sogar bis zu einem gewissen Grad zustimmen. Äh, aber, aber nur sofern, dass von vornherein der Nutzen oder Zweck einer Angelegenheit schon feststeht. Und dann kann man sich, äh, kann man von allem anderen, äh, was, was für diesen Nutzen oder Zweck nicht von Bedeutung ist, absehen und es vernachlässigen. Aber das hat nichts mit Objektivität zu tun, weil eben die Zwecksetzung nicht objektiv ist, sondern willkürlich. Und... Äh, mit einem mehr oder weniger, von einem mehr oder weniger freien Willen gewählt. Es äh, keine Notwendigkeit gibt, jetzt nur so und nicht anders äh, seine Zwecke zu setzen. Das, das wäre äh, wie wenn man jemand dem Einzelnen vorschreiben würde, äh, ähm, was er für gut zu finden hat. Das würde jeder äh, sich dagegen verweigern. Plus äh, hier meint man eben äh, diese äh, Objektivität ohne jede Zwecksetzung äh, stattfinden zu lassen. Und das ist nicht der Fall. Die, die Wissenschaft erfüllt ihren Zweck, sonst wäre sie sinnlos. Aber eben nur als Technik und nicht als äh, Erkenntnisproduzent. Und damit habe ich mein Kontingent für heute erreicht. Das war die Folge 16 der munteren philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik auf dem Gleichsatzkanal. Ich verabschiede mich für heute mit einem Peace und Out.